Mir war langweilig. Deshalb habe ich ein Best of März gemacht. Das hier sind die besten Twitch Claps vom März. Folgt mir auf Twitch und viel Spaß mit dem Video. Bruder! Magie! Was? Ich hab ein Pferd geschlagen, wirklich. Nein, ich sehe Pferde. Okay. <lacht> <reorschach> <stört> Die beiden tun mir richtig leid. Have you ever wanted to stretch the hell out of your friends Mickey and Donald? Wait, well, now you can. Please <dausruashing> go. <shrug> show your friends Mickey and Donald who's the alpha male with stretch the hell out of your friends Mickey and Donald. Alter, was für eine verstörende Werbung. Du Hurensohn! Jetzt habe ich mich erschrocken, du Wichser. Hey. Hör mal zu, ja? Achtung, Achtung, Achtung! Lebensversicherung! Achtung, Achtung, Achtung! Nein. Oh mein Gott, oh mein it? Gott! Lass Boot, lass Boot, lass Boot! Nein, du Dummer! <lacht> <lacht> <lacht> Digga, jetzt habe ich das nicht gehört. Okay, ich habe äh, genug Blöcke zum Essen. Leute, seht ihr, was ich sehe? Ich glaube, ich mal Minecraft Vanilla. alleine durch, Digga. Das ist Vanilla Minecraft. Es ist ganz normal, ist <lacht> ich, glaub, ich bin auf Easy. Digga, ich glaube, ich bin mal Minecraft alleine durch, Digga. Und der Kollege gönnt sich auf ganz gespannt. <lacht> der pennt einfach, Digga. Neben <lacht> <lacht> Ich habe das die <lacht> ich hab sogar selber rechtsklick gemacht. Warum? <lacht> International Game Design. Game Design. Game Design. Game Design. Game Design. Meine Freunde, sehen Sie einen sehr bekannten Trick bei den Speedrunnern. Der Bettenficker. Was? Der Bettenficker. Was? ...und nicht einfach nur da sitze und nichts mache. Was sagt Google? Kann man vom Militieren schwanger werden? Meine Freunde und ich meditieren gerne zusammen. Wir sitzen dann nebeneinander und fühlen uns auch ohne Berührung ganz nah. Als würde man mit einem anderen Menschen verschmelzen, aber wir fast uns ja nicht an. Jetzt hat meine Freundin ihre Periode seit einer Woche nicht mehr bekommen und wollen wir immer verhüten. Kann ich sie durch Meditation geschwängert haben? Solche Menschen gibt's? Wow. <lacht> Block block, block, block, block, Nein! Oh mein Gott, hab ich grad nicht geblockt, safe. So tuxig, wenn du stirbst, ne? Digga, wie insane war das gerade? Alter! Vier Betten zusammen. Musik im Genau! Der Flick. Egal. Wir machen das morgen noch mal, Okay, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, okay. Der Typ hat, Digga, der Typ hat gerade seine eigenen Mates einfach gerade gescammt. Der eine droppt ja. ihm halt diese Eisenschuhe, ne? Der andere zieht sie einfach... Stirb nicht, stirb oh, nicht, stirbt so nicht, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, Digga. Mein Schwarz ich ich gefallen. Wenn man stirbt, ist man tot. Was hab ich immer mit meinem Dänemark? Bulgarien? Bosnien? Oh, Luxemburg? Ukraine? Spanien? Niederlande? Finnland? Schweiz? Ach! <lacht> <lacht> <lacht> Scheiße! 2015. Boah, sieben Jahre alt. Hm. Denn Ju ist Hä? dreist. Hm. Ist das... Acht? Mich kann man nicht erschrecken. Mich kann man nicht erschrecken. Weißer. Das ist gerade nicht passiert. Ich esse. Ich hab einfach... Das Aufmachen von Klinken mit der Tür, mit der mit dem Fuß perfektioniert, Digga. China-Nudeln daraus holen mit Entengeschmack, geschmack denn die sind einfach nur so kässlich geil. Und ich habe nichts zum Ä Ä Essen, obwohl ich hätte gerne was zum Essen. Deswegen esse ich jetzt fertig Nudeln. Die Mann mit Wasser einfach aufkochen muss. Ich kann nicht singen. Ich bin am. <lacht> also, das sind die ffb 2 Was Hast du ja dieses äh, Draht-Ding zum ja. Zumachen. machen und was ist dann halt immer unten. Na, ja, Mann. <lacht> oh, der ist so. Also, ich bin froh, dass ich bei dem Lehrer mittlerweile Maske trage. Weil der fällt so arg. <lacht> das ist. Echt nicht mehr erträgbar. Und ich sitze in der ersten Reihe. Ich sitze in der ersten Reihe. muss den richtig die ganze Stunde Und er schaut wie Elvis Presley aus. Wie ist das erste Mal? Schnacker drauf. Sieht sich Twist Streams an. Ah, Leute, sind so heuer. Tschüss, tschüss. Das muss Jimmys Aufzug sein. Was ist gerade? Doch, mache ich. Ich mach gerade Admin Swipe. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich hab die Karten nicht geschafft. Ach ja. du Was? Bap bap bapp bapp bap bapp bapp bapp bop bapp bapp. Digga! Ich mach die Scheiße nicht mehr. An. Ich rede die ganze Zeit und bin stumm, ich bin so dumm. Also, wer ist bei der Cafeteria gewesen? Ach, ich bin raus. <lacht> <lacht> oh, hab, wer hat die ganze Zeit geredet? Ich verstumm. Körper. Bei Zelda eigentlich genau das. Ach, wait, what? Lara Croft? Und oh, wie sind denn diese andere Twitch-Stream? raussticht. Und es klingt total böse, aber eine Sache, die mir immer wieder auffällt und wirklich auch in jedem Video drinnen ist, ist halt eben das hier. wir Lieben, wir haben uns eine richtig, richtig coole Osteraktion für euch wieder ausgedacht in unserem Online-Shop. Wir haben ein neues Buch. Leute, ich bin so stolz. freue mich so sehr. Unser eigenes Muzzle. Diesen Handy halt, könnt ihr übrigens in unserem Shop bekommen. Unser eigenes Malen nach zahlen. Für alle, die unsere Sprecherpflätze im Brettspiel noch nicht kennen, das Spiel ist für Freunde, um sich zum Beispiel ich habe keine Freunde. <lacht> die krassesten und längsten Fingernägeln dieser Welt. Digga, ihre Nägeln sind aus wie bei diesen F Pflanzen, die Fleisch fressen, alter. Drum laufen. <lacht> ich werde mich... Wie diese, also jetzt um nicht so weird zu klingen oder so abgehoben zu klingen. Ich sehe jetzt aus wie diese, kennst du diese aus, aus, aus den 2010ern so? Diese ganzen Playboy-Hefte. Mit den ganzen cool Teenies. Definitiv nicht. Ja, der kommt, kennst du doch, wenn man einmal so das kleines Kind mal vorbeigelaufen ist. Und dann äh, bei der Kasse, diese die diese, diese ganzen Girl-Comics waren. Kann ich nicht. Ach, Digga, Alter. Jetzt bin ich hier der Weirde. Ein äh, Tag ja? und 21 Stunden, Simon, <lacht> Simon, Digga. Simon, du hast, äh, du hast den 24-Stunden-Donny-Marathon bestanden. <lacht> Junge. Wie kann man so lange mich schauen? Kriegt man dann nicht irgendwie Augenkrebs oder sowas? Ah. Oh, ups. Komm her. Oh. komm her. Nein, ich hab keinen Bock. Nein, lass mich in Ruhe. <lacht> ich will nicht. Ich will nicht. nicht nach Hause. Nein. <lacht> okay, au oh, was mit Ihren kleinen Kurs? Digga, Donuts sind <lacht> so ein geiles Produkt! Was? Also, wenn ich es mache, ich bin tot. Mach mal, du musst dann richtig äh, X-Bam und versuchen auf diese Links zu kommen. Dich hier. Ich warte ein bisschen daneben. Ja. Das ist weg, das ist jetzt weg, aber nicht weg. Ich... Ja. Ah, da vorne, da vorne, da vorne. Oh mein Gott, der hat, der hat einen Bogen hinbekommen, Äh, Granaten mitbekommen. Oh, ho -ho! Ich, oh bin -Player. ich bin der Bienen-Player! 84 Meter! Warte, ja. Da ist so ein oh, oh, oh, 130 Meter. Wie? Mit Bogen ah, gesniped. Der Mates irgendwo da hinten. Nein, er ist gestorben. KitKat ist gestorben. Heißt der KitKat oder hieß der KatKat? -Kat? Der ist Kaskat. Digga, wenn... Ich wollte gerade sagen, wenn... sein Kind Kaskat? <lacht> Alter, ich weine meine Augen brennen. Holy fuck, Digga. Oh, ich hab die Arme gehabt, dieses Fies. Leute, oh, ich hab, Leute, ich hab reden, Ich hab reden, Leute. Was wird das? Oh, das ist. Drin. Ich hab Dreh. Oh. <lacht> oh. <lacht> Hä? steht im Unterricht in anderen Situationen bei denen, bei denen sitzen bleiben erwartet wird häufig auf nein what the hell ich stehe nie auf bin <lacht> zapila <lacht> la, la, la, la was oder kennt ihr den Moment wenn euch einfach random russischen Wörter so einfallen ich habe gerade einfach gerade einen kleinen Song über eine Kettensäge gesungen <lacht> <lacht> <lacht> ja, ich muss nachladen Hey Mann, Bett nie! Hat die Schnauze rohig nie! Oh! Oh, oh, wie feiner <lacht> oh Feini. ich feine Junge! Okay. Oh, ein feines! Das feine ist ganz lecker! Oh, doch, ah! Bett gibt es Sojo-Knödel! Oh, ja, das war's! Der beginnt, let's go. Jage. ...Arcena Orla Popolo. Keine <lacht> Erde, kleiner Arcela Popolo. Ich mache aus einem Popolo ein Popoloch. <lacht> <lacht> auf Elena Campari war das das wichtiger. Aber Leute, liegt bitte in meinen Bildern. Ich habe OnlyFans, äh, ich habe Reddit oder so. Weil da wurden schon einige Bilder von, von Elena gelieckt. Ich habe natürlich nur aus äh, reiner Neugier gegoogelt. Ja, mach doch. Easy on the paywall. Leute, ich das ja gesagt. Warte, ich muss eigentlich aufgeben. mal den guten alten Schokohelden nehmen. Es gibt ja Superhelden, Antihelden, Schokohelden. Und warum bricht das Ding eine Mischung aus Fertigessen und Fisch? What the hell? Ja, hallo, bis binnen? Lara ja, Croft. Klasse, Laha Croft. Ist es nicht diese Twitch Streamerin? Ja, ist sie auch. Echt, was macht? Ich kann das. Ich kann sie rekrutieren. Was macht was, was macht die Streamerin in Fortnite? Nimm Fleisch mit. Wenn ich noch welche sind, ohne du kannst du züchten. Ich züchte dich gleich, Alter. Hast du schon? Muss irgendwie sagen. Das klingt falsch. Oh, das ist <lacht> geil. Ich züchte meine eigene Schwester. <lacht> Juhu. Okay. Nein! Ich bin jetzt ein Kasten! Ey! Die backen Stein! Das ist unfair! Das ist unfair! Ey! Granaten, Granaten, wo finde ich Granaten? In meiner Schule auf jeden Fall nicht, denn da sind alle Schlampen. Was war es zwar? Ununruhigtes Grinsen. Kein Sorge, ich bin nett. Ich hab Kolby getötet. Kolby, <lacht> Digga, kein Wunder, Digga. Der verkauft doch seine eigenen Kinder, Digga. What the hell? Der verkauft seine eigenen Kinder zum Essen, Digga. Natürlich töte ich ihn. Hä? Mama. Ich hab einen in Fortnite gekriegt. What the fuck? Klipp das mal bitte. Tomate an Brot. Gießen, Gießen tot. Nicht nur Tomate, das sind auch Auberginen, äh, Mini. Äh, was oh. noch? Auberginen? Nein. Ja, Mini. Ja, Mini. Ja, Mini. Na du. Schlöfer. Äh, äh, danke. Äh, äh, ja, danke. <lacht> d d d